Hallo Leute, hier ist wieder euer Stronikater. Und heute mal mit einem Multiplayer Let's Play Together. Ich logge mich mal am Server ein. Und mal schauen, ob da schon jemand ist. Hallo? Yo, Hallo? hi! Ah ja, da ist jemand. Äh, ich fall erstmal durch die Welt. Das ist bei dem Modpack teilweise üblich. Wenn man stirbt oder sich einloggt, äh, ja, jetzt bin ich existent. Ja, ich sehe dich schon. Guten Tag. Guten Tag. Player vs. Player ist an. <lacht> Na, das war aber nicht sehr nett. Au. So. Okay. Ja, also, wie man sieht, ich habe den Server gerade frisch aufgesetzt, habe mal einen guten Seed gesucht, aber mich noch nicht umgeschaut. Das ganze Ding ist also ziemlich blind. Ähm, damit wir nicht verhungern, sollten wir vielleicht von dem Gras einiges wegfügeln da drunter gibt's nämlich jede Menge verschiedene Samen. Und dann können wir gleich mal mit irgendeiner Farm anfangen. Ich spiele wie immer vegan, oder zumindest vegetarisch. Wenn du Lust hast, die Schweine hier umzubringen, und gehen... Äh... Ich muss mir jetzt mal anschauen, wenn sie nicht ausschauen, dann bleiben sie vielleicht am lieben. Mhm. Ich hätte da eine Pfütze Wasser gefunden, direkt beim Spawn. Und um die Wasserpfütze herum könnte man natürlich jetzt schon sofort ein Beet bauen. Dann brauchen wir keinen Eimer. Wenn wir da bleiben wollen, wir können wir uns aber erstmal umschauen. Ähm, ja, Waypoints setzen ist glaube ich die Einfügen-Taste. Hoffe ich, ja. Ähm, ich weiß nicht wie hübsch ist das hier, also besonders attraktiv. Hey, auf einmal gibt es hier Schweine. Warte mal, ich geh mal zu den Schweinen. Oh, mit mir diskutiert gerade eine Spinne. Hallo Schwein. Hä? Aber ist ja Tag. Hm? Sollen wir uns erstmal umschauen? Oder? Ja, helf. Wäre mein Vorschlag, erstmal ein bisschen gucken. Okay. Also, ich habe jetzt da irgendwie einen Marker gesetzt auf, auf Spawn, aber möglicherweise ist das was anderes. <lacht> ich bin dann nämlich jetzt. Ah, äh, doch, da ist ein roter Punkt, okay. Ja, doch, ich habe auf der Map einen roten Punkt. Das ist ja auf jeden Fall sehr urwaldmäßig. Ja, also ich habe ein paar so Seeds durchgetestet und nachdem wir mit Biomes of Plenty spielen, ähm, gibt's Biome, die extrem schrecklich sind für die FPS-Zahl und ähnliches. Äh, und die da in der Gegend sind aber anständig. Also da hinten, in die Richtung, in die ich gerade schaue, äh, kommt äh, Wald mit riesigen Bäumen. Sixteen ja. Show? Okay. Also wenn jetzt noch keine großen FPS-Einbrüche sind, dann fast kaum welche zu befürchten. Weil die Riesenbäume halt schon einiges kosten. Ah ja, da haben wir eine Ananas. Die schnappe ich mir gleich mal, weil... Weil du Veganer bist. Äh, nee, kann man zwar essen, äh, und den Stiel kann man stehen lassen, da wächst dann, glaube ich, wieder eine obendrauf. Ähm, aber mit dem Ding kommen wir, das ist aus Tropicraft, ähm... Damit kann man sich eine Pinacolada machen. Und mit der Pinacolada kommt man in die Tropenwelt. Wenn man sich abends auf einen Liegestuhl am Strand setzt, im Sonnenuntergang, und die Pinacolada isst. Okay. Ja, von den Dingern, da habe ich schon was gehört. Äh, da unten kommen Flammen ja. raus, das liegt daran, dass da ein Spawner drunter ist. Oh. Aha. Das heißt, das ist irgendwo von... Gut, die Heuballen selber sind von Minecraft, das, aber das gibt irgendeinen Hexerei-Mod, das da installiert ist und das spawnt solche Strohpuppen, wo dann Zombies auftauchen. Lustig. Mhm. Ähm. Ja. Da wir uns ja an die Tageszeit orientieren müssen, sollten wir natürlich möglichst baldigst, äh, zumindest grob, irgendwas mit Unterkunft in Planung geben. Mhm, genau. Übrigens, ich glaube falls du Fleisch essen willst, ich glaube Schafe geben inzwischen Fleisch wir können sie aber am Leben lassen und schauen dass wir äh Schere machen und dann betten ist vielleicht sinnvoller dass man Nächte überspringen kann ja aber wenn man ein Bett hat dann braucht man Schaf nicht mehr. ah da vorne ist noch mehr Schafe Was? ja schon gut dann muss halt mindestens sechs Schafe töten ähm da ist schon mal äh, da ist ein Loch Stück Kohle das heißt besorgen wir uns einfach mal ein bisschen Holz Uh, geht's ab jetzt. Eine andere Sache in dem Modpack. Ach ja, übrigens, wir spielen Attack of the B Team. Kann man sich runterladen beim Technik-Pack. Ich verlinke das in der Beschreibung. Ähm ja, es gibt äh, eine Modifikation, die dafür sorgt, dass ähm, die Blätter von Bäumen viel schneller despawnen als im Vanilla-Minecraft. Was einiges an Zeit spart. Ich höre Skelett. Hörst du das nee. auch? Dann ist unter mir eine Höhle. Okay. Ja, ziemlich laute Skelettgeräusche. Okay. Soll wir mal... Na, ich glaube die großen Bäume abbauen ist echt zu viel Aufwand, oder? Für nackte Hände schon, ja. Mhm. Also es ist Redwood. Ich schau mal, ob in dem Baum vielleicht irgendeine Höhle ist. Das wäre auf jeden Fall bequem. Oh, ja, dann können wir da einziehen. Ich glaube, so dick ist er nicht. Nein, sieht nicht so aus. Über uns sitzt auf der Minimap übrigens so einen helltürkisen mhm. Es gibt schwebende Schleiminseln. <lacht> okay. Daher der helltürkise Fleck. Das ist über uns. Weiß nicht, ob man sie überhaupt sieht, wenn man nach oben schaut. Ja, da oben sehe ich es im Himmel. Schwebt zur so Wolke rum und da spawnen ewig viel Slimes. Es kann also jederzeit sein, so, dass die von der von dem Ding da oben auch runterspringen. Hey, da ist wieder ein Ananas. Möchtest du die haben oder? Äh, kannst du nehmen. Ich meine, wir brauchen eigentlich bloß eine für das Portal, das dann entsteht, glaube ich. Anna, Portal ist glaube ich noch für den Rückweg. Bin mir nicht sicher, ob einer eine braucht oder ob beide eine braucht Ich hab sie mal. Übrigens, die Büsche da, also Shrub nicht? hast du oben die Anzeige, wenn du auf was zielst, was es ja. ist? Ähm, so, es gibt so leere Büsche. Äh, manche davon äh, kriegen dann irgendwann Früchte, die man einfach immer wieder ernten kann. Und manche sind wirklich einfach Shrubbery. Haben wir jetzt in dem Baum eine Höhle oder wie ist der? Äh, nee, der Dinge? Man könnte eine bauen, aber ich glaube, die wäre sehr eng. Bauen wir uns lieber wirklich ein kleines, kleines Haus. Aus ähm, welchem Material? Aus Dreck? Hm. also es gibt einen sehr coolen Mod da drin. Äh, Scaffolding heißt er, glaube ich, also so Baugerüste. Ähm, mit dem kann man. Alles aus Baugerüsten bauen und dann das Material nachträglich austauschen. Man kann es dann tatsächlich aus Dreck und Holz bauen und später dann ändern. Andererseits glaube ich, das ist jetzt ein bisschen zu aufwendig für einen Anfang. Also Holz habe ich schon einiges. Ich glaube ich mache mir mal schnell eine Axt. So. Ah, ich mache mal aus Dschungelholz, das... Bilde ich mir das ein, ja. oder wird es langsam dunkel? Oh. Ja, wir spielen am Server, da ist, da denke ich immer noch dran, bei Singleplayer fängst du ja an früh morgens Aber am Server fängt man einfach irgendwann an. Ja, es wird eindeutig dunkel. Okay. Ähm, ich mach mal uns beiden jeweils eine... Na, mach mal einfach mal, ähm, Pickaxe. Schauen, dass wir sofort, ähm... Kriegen, die liegt auf der Werkbank, deine Pickaxe. ja, Moment, ich bin hier gerade. Äh, und ich jogg gleich mal rüber zu dem Cobblestone und Kohle-Teil. Dann schnappen wir uns mal einfach eine Menge Cobblestone und ein bisschen Kohle. Was den Effekt hat, dass wir Fackeln machen können. Ich höre ein Skelett sehr laut, also vielleicht ist das Ding tatsächlich hohl. Der ah, da ist das Slime gerade runtergesprungen von unserer yeah. Insel. Der Sand da, durch den kann man ewig leicht durchbuddeln, Habe ich gerade gemerkt. Sogar mit der... Mit der Holzpickaxe. Also können wir uns da einfach sehr leicht verbuddeln. Über Nacht. Ja, wenn wir, sollten wir das bald machen. Mhm. Nehmen wir nur die Kohle mit. Holz habe ich noch ziemlich viel. Oh, da hinten ist schon... Ah, es ist schon wirklich ja. Nacht. Oh. Ich glaube meine Helligkeitseinstellung zeigt mir das nicht so toll. Doch, ich habe hier eine schlechtere Helligkeitseinstellung oder eine bessere okay. und es ist schon gut finster inzwischen. Hm, du schon mal ein Loch in den komischen trockenen Sand? Ich hole, wenn ich es noch schaffe, die Werkbank. Oh, da hinten ist ein Haus. Vergiss das mit dem Gurdeln. Ja. <lacht> Folgen Sie mir unauffällig. Ah, das grüne da sollte Wasser sein, ich bin mir aber nicht sicher. Oh, Zombie. Ja, die Leute umgehen wir einfach und schauen, ob wir in das Haus kommen. Oh, da ist schon einiges ja, los. Ja, da ist... Ah, Lava. Vorsicht mit dem Loch. Ich habe gerade erstaunt festgestellt, dass in dem Loch Lava ist. Bist du äh, da? Ja, das sind aber ziemlich viele Bogenschützen. <lacht> komm mal schnell zur Tür rein. Ja, ich geb mir Mühe. Okay. Der Pfeil uh. da in dir drin gehört, der sich da. <lacht> ja, du hast da auch einen im Rücken, also hm. Ich schau mal. Okay, drei gebratene Fische und eine Eisenschaufel. Ich glaube mir mal die Schaufel und einen Fisch. Ja, die, die anderen beiden Fische kannst du haben. Naja, toll. Wir haben uns ein schönes Haus gebaut. <lacht> <lacht> ja. Yeah, yeah. <laughs>